Seh wie er vor mir steht, shit, jetzt ist es wohl zu spät Lauf ja. um dein Leben, wenn der Gorma Mode angeht Zieh nicht daneben, wenn der Gorma Mode angeht Da hilft kein Red, wenn der Gorma Mode angeht Gorma Mode, Gommamode, Gommamode angeht Lauf um dein Leben, wenn der Gorma Mode angeht